Als erstes schreibe ich einen Text. Dieser Text beinhaltet alles, was ich später im Video sagen möchte. Danach erstelle ich aus dem Text ein Skript. Dieses Skript besteht aus einer Tabelle mit zwei Spalten. In die linke Spalte kommen die Textpassagen, in der rechten Spalte notiere ich all das, was zu den jeweiligen Textpassagen im Video zu sehen sein soll. Als nächstes muss ich entscheiden, wie viel Zeit bzw. Aufwand ich in das Video stecken möchte und eine bestimmte Produktionsform, beispielsweise Legevideo oder Screencast wählen. Bei Videos ist es wie bei vielen anderen Dingen auch, je mehr Zeit und Aufwand man in die Produktion steckt, umso höher kann die Qualität werden. Man kann aber auch genauso die Frage stellen, wie kann ich den Aufwand reduzieren, um in einer bestimmten Zeit zu einem angemessenen bzw. für mich ausreichenden Ergebnis zu kommen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob ich im Nachhinein mit einem Videobearbeitungsprogramm das Video bearbeiten möchte oder ob ich genau das umgehen will. Es lässt sich also die legitime Frage stellen, wie sich der Aufwand in der Nachbearbeitung so gering wie möglich zu halten lässt. Hierfür eignet sich das One-Shot- oder auch One-Take-Prinzip. Hier versucht man, das gesamte Video ohne Schnitte in einer Aufnahme zu erstellen. In der Regel sollte die Aufnahme mehrmals geübt und dann mehrere Male aufgenommen werden, sodass am Ende die beste Aufnahme ausgesucht werden kann. Beispielsweise eignen sich Screencasts und Legevideos für das One-Take-Prinzip. Hierfür benötige ich lediglich einen Computer bzw. ein Smartphone. Für eine adäquate Audioqualität reicht ein einfaches USB-Headset. Es bietet sich an, nach der Planung einen pro durchzuführen, zu testen, ob alles, was man im Skript notiert hat, umsetzbar ist oder Veränderungen vorgenommen werden müssen. Hat man etwas mehr Zeit für die Videoerstellung, bietet es sich an, Audio und Video nicht gleichzeitig, sondern nacheinander aufzunehmen. Video und Audio gleichzeitig aufzunehmen spart zwar Zeit und ich komme schneller zu einem Ergebnis, ich kann aber auch zuerst die Videosequenzen aufnehmen und im Anschluss den Text einsprechen. Das ermöglicht, sich intensiver auf die einzelnen Elemente zu konzentrieren. Ich muss im Anschluss mit einer Videobearbeitungssoftware die Audiosequenzen mit den Videosequenzen zusammenschneiden. Dieses mit einem gewissen Aufwand verbunden, führt aber häufig zu einem professionelleren Gesamtbild. Es ist wichtig, sich am Ende das Video nochmal in Ruhe anzuschauen, bevor es veröffentlicht wird, um zu prüfen, ob noch irgendwo Fehler sind oder Dinge vergessen wurden.